Schreiben das Jahr 2028. Bayern ist nicht perfekt. Aber mit den Piraten haben wir es geschafft, unsere Freiheit im Freistaat zu bewahren. Heute kann sich jeder im Internet frei und unbeobachtet bewegen. Denn das Briefgeheimnis gilt für uns gesamte Kommunikation. Also auch für das Internet. 2013 war das noch anders. Damals wurden wir alle überwacht. Jeder von uns. Und zwar ohne jeglichen Verdacht. Thema Drogen setzen wir auf Aufklärung statt auf Verbote. 30 Gramm Cannabis für den Eigenbedarf sind deshalb in Bayern kein Problem. Dafür wird heute niemand mehr bestraft. Der Breitbandausbau ist bei uns mittlerweile abgeschlossen. Schnelles Internet gibt es überall. Auch in den ländlichen Regionen. Unsere Wirtschaft im Freistaat geht es dadurch besser als je zuvor. Und wir haben unsere Demokratie weiterentwickelt. In Bayern gibt es Online-Abstimmungen. Jeder kann sich an den politischen Entscheidungen beteiligen und mitbestimmen. Sogar zwischen den Wahlen. Deshalb am 15. September Piraten in den Landtag wählen. Denn die Zukunft liegt in deiner Hand.